Fasching und Hörgeräte, wie passt das zusammen? Naja, um bei der Fasching gut hören zu können, braucht man natürlich ein Hörgerät, wenn man eine Hörminderung hat und das geht zum Beispiel mit Lyric. Lyric ist das einzige Hörsystem, welches ganz tief im Gehörgang drin sitzt, unsichtbar im Gehörgang, weil man es einfach von vorne nicht sieht. Das Schöne ist, es bleibt einige Monate im Gehörgang drin, man muss keine Batterien wechseln, es nicht reinigen und hört Tag und Nacht. Wenn das Ganze mal einfach zu leise ist, das heißt, vielleicht hört man die Sitzung nicht mehr ganz so gut, die Pointe kommt nicht raus, dann kommt der Stab zu Trage, das heißt, hiermit können Sie die Lautstärke verändern. Man hält es ans Ohr, ganz unauffällig, und dann verändert sich die Lautstärke. Damit können Sie es lauter oder auch leiser einstellen. Und wenn sie mal ganz zu bunt wird und es einfach zu laut wird, dann kommt der Stab wieder zu Trage, man hält es ans Ohr und schaltet das Ganze damit stumm. Also für alle Situationen ist es geeignet, wenn es zu laut wird oder auch wenn es mal leise ist, können Sie das damit regulieren und Sie können Lyrik natürlich auch entnehmen mit diesem Stab. Hier ist ein kleiner Haken, damit geht man ins Ohr herein, zieht das Ganze aus dem Gehörgang raus und kann Lyrik entnehmen. Das Einsetzen, das macht die Akustiker und wenn Sie weitere Fragen dazu haben, kommen Sie einfach zu uns, wir können sie alle klären und auch schauen, ob Lyrik für Sie geeignet ist. In diesem Sinne, hello!